China hat mit einem dreitägigen Militärmanöver vor der Küste Taiwans begonnen. Nach taiwanesischen Angaben überquerten zahlreiche chinesische Kampfflugzeuge und Militärschiffe die Seegrenze zwischen beiden Ländern. China betrachtet das demokratisch regierte Taiwan als Teil seines Staatsgebietes. Das Manöver sei als Warnung zu verstehen, sollte die Unabhängigkeit weiter vorangetrieben werden, so die chinesische Armee. Taiwan sieht die Militäraktion als Reaktion auf einen US-Besuch von Präsidentin Tsai.